Level 12 gute Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Miitopia. So wir haben ein bisschen Geld aber wir können wahrscheinlich wieder nichts leisten denn es reicht alles nicht aus. Ja für dich würde es reichen Dann kann ich ja zumindest ein ausrüstungsgegenstand Okay never mind. Ich, ich nehme alles zurück dann halt nicht vielleicht können wir ein bisschen gambeln für geld so, in der letzten Folge haben wir die Quest von Isaac geschafft. Mit einem sehr seltenen Ploing. Und ja, in, ab dieser Folge wird es sehr interessant. Und natürlich kriegen wir es nicht. Wir kriegen irgendwie so einen Käsekuchen, den niemand haben will. Gib mir die Rüstung. Jetzt gib sie mir. Komm schon. Hä, habe ich B gedrückt? Äh, ich, ich ja, sorry. Habe ich außerdem B gedrückt. Komm schon, komm schon. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein. Du musst beim Gelben stehen bleiben! Ey, der, der mobbt mich einfach. Der mobbt mich. Jetzt, bleib beim Gelben stehen. Ausflugstickets. Gar kein Bock. Alter, am Ende sind alle meine 10 Tickets verschwendet, oder? Oder? Ey, jetzt nicht wirklich, oder? Wie viele habe ich noch von den Dingern? Zwei, komm schon! Können mir jetzt nicht erzählen. Komm schon, es ist ein Betrug. Ja, okay. Beim vorletzten hat geklappt. Okay, immerhin. Nein! Ich dachte, jetzt muss ich noch akzeptieren. Und dann erst kann ich das sehen. Jetzt muss ich wieder in das Menü gehen. Da Menü. Ausrüstung. Maike. Kleidung. Boah, was für eine Erklärung hattest du. Boah, erwähnt. Warum? Was hatte ich denn? Hatte ich Pünktchen? Oh Gott, welche welch Farbe denn das wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hatte ich das, wenn nicht, dann mies. Ziemlich mies. Aber auf jeden Fall willkommen zurück. Äh, Habe ich zwar schon gesagt, aber ist auch egal. Wir haben sehr viel Essen. Wir gucken mal ein bisschen kurz rein, bei den neuen Sachen. Aber wir haben nichts Neues, okay. Trotzdem verteile ich noch ein bisschen Essen. Zack. So, zack. Die neuen Sachen möchte ich halt immer im Video probieren. Also die neuen Sachen, die die Leute noch nicht probiert haben. Und dann die Sachen, sowas hier, was alle mögen, die spare ich mir auf für Offscreen. Wenn ich dann irgendwann alles mal probiert habe, kann ich die alle, alle auf einmal Offscreen verteilen. Das ist mein Plan. So. Ich muss gucken, wer hat es noch nicht probiert. Du hast noch nicht probiert. Probier sie jetzt. Guck dir, gefallen die... Die hast du auch noch nicht probiert, du bist aber schon satt, okay. Und du kannst die noch probieren. Äh, Ihr seid alle satt, oder? Und du noch nicht, du noch nicht. Boah, da krieg ich aber auch selber Lust auf Nuggets. Lecker, lecker. Auch wenn es nicht gesund ist. Es schmeckt halt einfach. Ja. Die ganzen Vegetarier und Veganer, die hassen mich jetzt, aber sorry. Ich sage nur die Wahrheit, es schmeckt halt einfach nice. Jetzt werden sie mich canceln. Weg hier. Schnell weg. So, zwölf Rüstungen. So, bevor ihr euch fragt, warum die auf einmal Level 17 sind und die anderen so underleveled. Ja, der, der Ploing hat uns richtig viel Erfahrungspunkte gegeben. So, gehen wir zu Isaac und da äh, ja bestatten Bericht. Genau. Und dann können wir eine neue Quest annehmen. Hi Asek. Schau dir Ah, hallo. Wie geht's denn so? Hä? Sagt nichts mehr. Was ist denn hier los? Wario? Was, was immer du bist? Keine Ahnung. Batman wollte Level 17. Ich glaube. Äh, dieses Auge wollte Level 15, ne? War das so? Ja, okay, dann machen wir erstmal hier. Dann machen wir erstmal das hier. Und er will, dass wir in ein Schneegebiet gehen. Ja, wirklich, oh, vielen Dank. Also gut, machen wir uns auf den Weg. Ach, er folgt mir. Oh, er folgt mir. Okay. Okay. Und nun können wir in ein neues Gebiet. Und das Gebiet kennen wir tatsächlich schon. Puderhöhen. Und zwar kennen wir das Gebiet von unten. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier starten. Wir starten irgendwie ganz woanders. Aber ich wette, wir kommen noch zu dem Punkt, wo wir dann sehen, wo wir sind. Ganz bestimmt. Ich bin mir da sehr sicher. Eisige Weite. Boah, sieht das schön aus. Ich liebe Schnee. Ah, ich will wieder Winter haben. Es ist viel zu warm. Sieh nur, Freddy. Hier liegt überall Schnee. Alles ist weiß. Der Schnee ist richtig schön weich und flockig. Wir sollten Schneeengel machen! Na, No. Ey, das sieht wirklich schön aus. Ich hab das jedes Mal bei dem neuen Gebiet, aber. Das ist einfach die Wahrheit, Mann! Das könnte mein Gebiet werden. Oh, oh mein Gott! Pengi! Junge, wieder einer hat sogar einen Schnabel als die anderen! Nee, die haben alle die langen Schnabel. Die wackeln mit dem Hintern. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Gebiet jetzt schon. Pinguine ist einfach super, Dann kann man nicht argumentieren. Pinguine sind toll. <lacht> Dieses Gebiet, ey, ich bin Kyria. Oh nein, jetzt hasse ich's, jetzt hasse ich's, zwei Wege. Spaß, ich hasse es nicht, ist immer noch toll. Froschsaft. Iiii. Ich bin overseer, okay. Die stimmung ist wegen der langen reise angespannt oh, oh, nicht streiten nicht streiten nein nein nicht schon wieder wieso streitet ihr bei euch immer oh, nervig aber irgendwie auch was hier erinnert mich wirklich an so ein illuminati dreieck vielleicht ist ja das ja in disguise. Hm. könnte sein könnte doch sein tut es so leid diese pinguine in die Luft zu sprengen. Oh, Ärger vorbei. Ja, Miku, danke. Danke, Miku. Jetzt doch auf mich Ärger vorbei machen. Oh, ja, okay, Miku hört mir nicht zu. Heiße haue Bam, bam. Du bist down. Schön. Was? Strafendes Licht. D daneben. Oh. oh, okay. Daneben Die beiden geht down. Bam. Nice, nice. Jesus ist fast level up. Aber nein, like, nur fast, yeah. Okay, neuer Hintergrund. Ich mag dieses blau. Dieses helle blau. I like it. Jetzt vertragt euch endlich. Ja, Mike, es tut mir leid, dass wir uns nochmal gestritten haben. Das soll nicht so sein. <lacht> Keine Ahnung, warum wir uns überstreiten waren. Jesus wurde verziehen. Super. <lacht> Juhu. So, Young Mike will mit dem Pferd reden. Apropos Pferd. In dieser Kälte fühlt es sich wohl ziemlich wohl. Und das heißt, ich gebe ihm einen neuen Makeover. Aber erstmal gucken, was die anderen wollen. Schweres Kaliber. Aha. Glänzender Dolch sieht schon cool aus. Maskenkittel. okay. So. Nun habe ich das Pferd ein weiteres Mal verändert. Wie findet ihr es jetzt? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Meinungen sind immer schön zu hören. Auch wenn, sie, sie, auch, auch wenn es nichts ist, joa. Ist voll nice sondern eher so es sieht voll kacke aus machst doch so anders ich glaube machst doch so ja also so vorschläge äh, den höre ich sowieso nicht zu <lacht> aber ähm, na gut manchmal höre ich vorschläge trotzdem ach egal jesus level up nice so also, was ich eigentlich meinte ist halt dass äh, ich auf jeden fall äh, nehme ich vorschläge ernst aber so wenn ich wenn es nur heißt ja oh, verändert den charakter dass das so aussieht Sowas was mir ziemlich egal trink ist geht hat scheußlich geschmeckt schade naja egal ich weiß nicht warum ich das jetzt noch drin zeige aber ich sag das jetzt trotzdem weil äh, gegner oh mein gott das ist bestimmt ein neuer gegner bestimmt bestimmt ja, ja, voll vo vo neu. Tun, tun wir so, als wäre das okay, das zu lassen? Ja, okay, cool. Macht das bestimmt nicht, damit die Folge ein bisschen mehr gefüllt ist? Nein, natürlich nicht, nein. Sowas würde ich nicht tun. Wenn dann anders. Bam. So, nice, der Kampf war doch sowieso schnell. Und ja. Das Pferd ist übrigens weiblich. Aber ich glaube, das sieht man auch so ziemlich, dass da so helle Farben sind. Bei hellen Farben muss ich immer eher so an weibliches, äh, weibliches Pferd denken. War mir bei der Mache von dem Pferd gar nicht mal sicher, ob ich es männlich oder weiblich machen soll, aber dann habe ich mich um, habe ich wieder um entschieden. wollte eigentlich also ein bisschen dunklere Farben, dann habe ich dann doch hellere Farben genommen und da habe ich es doch weiblich gemacht. Sieht man jetzt den Namen des Pferdes? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tja, ihr werdet ihn bestimmt noch irgendwann sehen. Äh, ja! Tänzerhobe! Du, du, du, du, dumm, dumm. Hoffentlich macht die mich stärker. Ja, tut sie. Das ist gut. Denn ich habe keine Lust, manchmal einfach Sachen zu bekommen, die so schlecht sind, dann werden sie trotzdem und äh, Klingenfächer. Oder? Macho-Klo. Ich kann mir beides leisten. Von daher hole ich mir auch beides. Ganz ehrlich, für mich sehr wohl hier in dieser Schneegegend, ich mag diese Schneegegend, die ist echt nice. Die ist echt äh, äh, nice. Klingelfächer, die werden wir natürlich nicht benutzen, also hinter dem, äh, <lacht> äh, Zirkel oder was das war, nicht Zirkel, äh, Winkelmesser, richtig. Hinter dem Winkelmesser steckt dann einfach so, so richtig stachelige Stacheln hinter, ja. Da denkst du, ja, was willst du, mit einem Winkelmeister, dann wirst du so richtig aufgeschlitzt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu brutal. Äh, brutal. Deutsch. Ja, aber egal. <lacht> Trotzdem cool. So, du redest, du willst mitkommen? Cool. Dann komm mit. Zwölf Roben. Zwölf Kluften. Und. Zwölf Abos mehr. Zwölf Likes mehr. Yeah. Das war schön. Hä. Ja macht nicht so großen Abo-Zuwachs, aber er existiert. Schon nice. Okay, dann will er, will er doch nicht mitmachen. Dann bye-bye, wenn du doch nicht wild machen willst. bum Ich habe das Gefühl, dieses Gebiet wird sehr, sehr groß. Oh, Schneemann. Aber der andere hat... Links ist so Schneemann, rechts ist so Schneefrau. Oh, das ist einfach ein Schneemann mit Make-up. Das kann natürlich auch sein, das möchte ich jetzt nicht äh, bestreiten. Wenn der Schneemann steht, äh, er ist Schneemisch. <lacht> mit so einer schneemann ey. Hey Mike, warte mal! Ja, essen ist Banane. Danke, lecker. Okay. Ihr teilt euch wohl gerne Bananen, aha. Oh, äh, da, warum ist hier immer ein Boss? Weg mit dir, tschüss! BAM! Die Schneemänner erhalten echt gar nichts aus. Also die sind für mich keine Bedrohung. Oh! Neue Technik! Gourmet-Snack! Full Heal! Krass, er kann einfach Full Healen! Das ist sehr nützlich, den sollten wir vielleicht öfter im Team haben. Schnauben! Bäm, Donner. man hat das jetzt gesehen, der Name ist Verdonner. Keine Ahnung, also ich musste bei diesen Farbgebungen irgendwie an so Blitze denken. Und äh, statt Donner, weil der Platz... Ich weiß nicht, ob der Platz gereicht hätte, aber dann ist mir irgendwie eingefallen, Donner, wenn man es mit A schreibt, ist ja auch ein weiblicher Name. Und dann habe ich mich in dem Zeitpunkt sowieso schon entschieden, dass es ein weibliches Pferd sein sollte. Und ja, Verdonner hat mehrere Bedeutung, Bedeutungen und ich fand den Namen ziemlich passend. <lacht> schätze, Schätze! <lacht> oh Mann, wieder zwei Wege. Dieses Spiel hasst mich, glaube ich. ich sehe das Ende? Oh, ganz am Ende des Levels zwei Wege. Warum wir dieses Spiel <lacht> Ja, zumindest ich und Jesus verstehen uns wieder, sind gute Freunde. Juhu, bitte streitet euch nicht mehr. Danke. Blam blam blam. Ich habe auch gehört, man kann irgendwann ganz viele Leute ja rekrutieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht und wann man das machen kann. Nom nom nom. Juhu, ihr freut euch Oh ja, zwei Level ups. Level 16 diesmal. Juhu. Kann Ich irgendwas ausgeben. und wollt alle das Kla Banknotenfächer. Sie will mit Geld schlagen? Ist sie irgendwie Bonze? Ist sie irgendwie Krösus? Sie will ernsthaft, dass ich ihr Geld gebe, damit sie damit schlägt? Ja, ja, das zieh's aber right. What the heck? What the heck? Alter, einfach nur, what the heck? Was zur Hecke? Sehr seltsam. Oh, gleich gibt es ein Quiz mit Tingle. Nice. Yay! Yeah, Level 5 Freddy und Level 5 Miku. Tanztherapie gelernt. Stelle mit eleganten Tanzschritten ein paar p wieder her. Juhu, toll. So, wollen wir doch mal sehen, was sich hier unten für uns befindet. Habe ich recht. Was gibt's denn hier? Eine Kiste mit... Oh, das ist ziemlich viel Geld. Ja, das hat sich gelohnt. Level-ups und Geld. Da will ich mal nicht meckern. Kann ich ihm was leisten? Komm, du willst das schon so lange, den kaufe ich dir jetzt. Die, die lecker fragen, kriegen es zuerst. Äh, warum bist du. Das ist, glaube ich, eher ein Outfit für Mädchen, du. Ich meine, wenn du den trotzdem anziehen möchtest, ne? <lacht> Sieht so weird aus. Das ist so winzig, weil gibt so klein ist. Nee. Sieht so seltsam aus, die Farben passen nicht. Sonst hätte ich genommen. <lacht> okay. Machen wir weiter. Bum, bum, bum, Wen tun wir jetzt ins Team? Freddy geht raus, du gehst raus, Göffel kommt rein und Bunny kommt rein. So. yay yeah, Quiz! Oh, Jimpa. es ist mal wieder so weit. Wir machen ein Quiz. Juhu! Wer bin ich? Es gibt drei Fragen, fangen wir an. Frage 1 Wer ist Wüstenpommi Michael Jackson? Haben wir schon mal getroffen? <lacht> ah ne, das ist ja... Ah, Taut. Okay, die Toten nicht machen, das ist viel zu gräumig, viel zu laut. Äh, Professor Eich, bist du... Richtig. Vor allem, die mein Display nicht gesehen haben und irgendwie so random hier einschalten, denken sie so, was ist das für mies? Hä? Wo bin ich hier? Das ist Crazy Dave. Und ja, das war's. Cool Dingel, dingel, du geschafft! Super! Hier hast du fünf Bananen! Bye-bye! Nice! Unser Gedächtnis ist fit. <lacht> okay. So, und hier rechts seht ihr schon Frostwindspitze. Das Gebiet, was wir alle schon kennen. Ich fange also links an. Okay, machen wir erstmal mal links, dann oben und dann rechts. Weil ich glaube, mit rechts kommen wir dann dahin, wo wir hinwollen. Also gehen wir erstmal mal links. Dann machen wir dieses ganze Gebiet hier noch fertig in den nächsten paar Folgen. Bevor wir dann das, äh, die nächste Quest machen. Weil wir können diesen Berg, diese Bergspitze, diese frostige Bergspitze, können wir eigentlich skippen. Die ist äh, optional. Aber das hier ist äh, Muss. Ja. Schneefrau. Hallo, ich bin kein Schneemann, ich bin eine Schneefrau. Da war der Schneemann mit dem Make-up ein Mann? Ja, warum nicht? Das ist ja zumindest meine Vermutung. Weiß ja nicht, vielleicht heißt sie einfach nur Schneemann. Es gibt ja auch Leute mit Nachnamen. Äh, weiß nicht, es gibt Frauen die haben Mann im Nachnamen. Oder es gibt Männer, die haben Frauen im Nachnamen. Keine Ahnung. Gibt es. Vielleicht ist Schneemann einfach nur ein Nachname? Hm. Who knows? Aber Girlfriend kriegt auf jeden Fall erstmal das Level Up. Ich glaube, sie will ja nicht in dieser Kälte leben. Kann ich verstehen oh ist nicht für jeden was plasmaflasche ja nimmt sie warum nicht sieht cool aus passt zu dem outfit ja, warum nicht und das ist hier aus dem brief erhalten ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding drei tickets danke du hast hundert unterschiedliche arten von monstern mittopia besiegt Wow, heftig, schon krass. Okay, Geld. Wer möchte mein Geld annehmen? Ihr habt alle die gleichen Wünsche. Antika Pixar. ziemlich antik. Einen Superkittel. Okay, was ist das billigste? Du hast billig. Du bist billig. Du auch. Und du bist billig, ja kommen wir komm, erstmal das hier, weil das ist das billigste von allen. Das kann ich mir mal eben leisten und dann glaube ich, oh, ich habe nur noch 2000, ich kann mir sonst gar nichts mehr leisten, ne. Ups, tja. Dann habe ich wohl Pech, mehr kann ich nicht leisten. Das ist nämlich mies, aber was soll ich machen? Und du willst mit Maike kuscheln? Das können wir machen. Eine Karotte, nom nom, lecker, unglaublich lecker sogar, dass es zwei Level-Ups gibt. Level 14, toll. Ich weiß, mein Commentary ist manchmal einfach sehr big brainhaft. Sehr krass. Ich weiß, ich weiß, Leute. Ich weiß. Äh, so, ihr beiden müsst auf Level 16 kommen. Du bist schon Level 17, du auch. Dann kann Freddy wieder rein. Dann kommt Freddy wieder rein. Bam, bam, bim, bim, bam, bim, bim. So, machen wir das Level, dann kommen wir zu Wario. Warum ist der hier in der Kälte? Wortwörtlich ist. Er ist hier in der Kälte. Was. Woran nanscht der? Woran macht der Nom Nom? In der Kälte. Bam, bam. Bye, bye. Juhu. Du, du, du, du, du, du, du. Ich Level 20. Juhu. Mega-Explosionen gelernt. Endlich. Verursache eine große Explosion, die alle Gegner mega-heftig verbrennt. Nice! Pinguin-Snack gibt es hier. Äh, ne, kein Bock. Das ist immer so ein Luck ding da kannst du ein bisschen was bekommen, so ein bisschen Geld, bisschen Bonbons, Bananen, aber auch gar nichts. Du kannst auch gar nichts bekommen, nur Schaden bekommen. Äh mache ich eigentlich immer, aber ich habe gerade einfach keine Lust. Neue Technik! Mega-Explosion! <lacht> Diese Rauchwolke, die so sich auseinandergebreitet hat. Ey, die halten ja echt viel aus, die Schneefrauen. Ja, aber verdonna kriegt das easy hin. Oh, zum Glück war es das hier schon mit dem Level. Komm, ich will noch Vari sehen. Du hast 1300 Leute gerettet und dafür kann ich jetzt 420 vor 20 und 180 MP. Okay. Super. Juhu. Juhu. Ich habe die gar nicht irgendwie besonders irgendwo aufgeteilt. Die bekennen sich halt irgendwann einfach. Das war's. Ja. Ich tue die einfach irgendwie random hin. Hat keinen wirklichen Grund, wo ich die hin tue. Ja. Weil ich gerade ziemlich faul bin, alle nachzuschauen, was die alle brauchen. Und alles. Und ja. Nein. Schwarzes Katana. Punkkleid. Das passt doch überhaupt nicht, aber hoffentlich sind die Stats dafür gut. Ja, sind sie. Okay. Zwei. Um zwei. Na gut, es waren noch 2000 Münzen oder so. Na ja, gut. Wir haben fast 100 Nomnoms. Mm, ja, machen wir weiter. Machen wir mal weiter. Hallo, Wario. Was hast du heute für uns? Unglaublich! Selbst bei einziger Kälte behält sie ihre Wärme. Diese Hitze belebt meinen vom Frost geballten Körper wieder. Dieser Hütze gewärmt mein Gemüt leicht mit. Die Wärme eines endlos trinkt bis in die Tiefen meines Herzes. Oh, sag' grüß! Ich bin Mario, der Reisegummi. Hohe Kochkunst, hebt auch mich ins Feren. Höchste Versuchung. diesen Genuss muss ich aber mit den Teilen nehmen. Endlich. Wärmesuppe. Danke, Mann. Bon Appetit. Bist ihr nicht Deutscher? Guten Appetit. Nee, da, danke. So, machen wir noch dieses Level und dann schließen wir mit dieser Folge dieses Eisengebiet ab. Und dann können wir in der Bergspitze in die nächste Folge weitermachen.